Wir machen uns ernste Gedanken um unseren Planeten und wir stellen für ein besseres Gewissen gewaltige Windparks in unsere Wälder und schütten organische Gülle aus Betrieben auf unsere Felder. Wir haben die Nase vorn bei grünen Technologien. Und wir zahlen für nutzlose Zertifikate dem Kraftwerk gesalzte Tarife und spritzen, um Treibstoff aus den Schiefern zu pressen, ein Gift in die Tiefe. Wir brennen aus dem Mais und Getreide der Hungernden, Benzin für die Autos von morgen. Nur die gestern vor Lampedusa-Ertrunkenen, die hatten noch andere Sorgen. Denn wir retten die Welt vor dem sicheren Untergang, vor dem sicheren Untergang. Wir kümmern uns nachhaltig um unsere knappen Ressourcen. Und wir kaufen für unsere nachkommende Generation kompostierbare Windeln und Schrauben, um Kohle zu sparen. Solarkollektoren auf unsere Schindeln. Wir wollen ein besseres Leben für unsere Kinder. Und wir schicken zurück in die Hölle gestrandete Menschen, die gerade ihr Land in der Hoffnung verließen.